Hallöchen und was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge von Grafik 2. Wir suchen jetzt weiter erstmal die Banditen und Wolf. Denn irgendwo müssen die sich ja hier aufhalten. Die können ja nicht einfach vom Erdbogen verschluckt sein. Vielleicht ist Wolf auch im. Vielleicht ist Wolf auch beim. beim äh, bei Ona, bei dem Großbauern. Das könnte eigentlich auch sein. Ja, das wäre plausibel. Wir sind ja sowieso schon in der Nähe des Großbauern, also kann ich eigentlich mal einen Besuch dahin machen und da ist schon wieder ein Jünger. Oh Mann ey, wie die nerven. Ihr nerven. Kann ich mich zufällig an dem vorbeischleichen? Geht das? Kann ich nicht. Scheiße, kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hör auf zu schleichen. Äh. Äh. Ah. Lauf. Zum Glück verfolgen die einen nicht. Wäre ja noch beschissener gewesen, ey, wenn die einen bis ans Ende der Welt verfolgen würden. Auch noch ein Suchender. Die sind über diese verkackten Suchenden, ey. Die gehen mir so auf den Sack. Und es ist die ganze Zeit nur am Pissen. Was ist denn mit dem Wetter los hier? Ich sehe schon die Banditen. Liegt der Bein auf dem Boden? Was? Hä? Fester? Wieso liegt er auf dem Boden? Ist er tot? Wo willst du hin? Sentenzer. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich an den Typen. Das ist auch der, der uns äh, verprügeln möchte. Ich wüsste nicht. Tja, dann muss ich dir das wohl mal in Ruhe erklären. Weißt also, du? Komm her. Alter, wieso wie so zieht denn. Was? Wieso der Penner mir so viel ab? Ich habe doch eine Feuermagierrobe. Die. Die, die, die, die sorgt richtig viel Damage. Verstehe das gerade voll nicht. Wieso ist denn der immer noch so stark? Ey, wenn ich den einfach nur umbringen dürfte, dann wäre es alles viel einfacher. Guck mal, Freundchen, irgendwann... ...irgendwann äh, kümmere ich mich um dich. Sentenza. Müsste ich mir eigentlich auch ins Death Note eintragen, ey. Komm her. Bastard, wo ist mein... Äh oh ja. So. Sen... Stirbt... ...durch... stirbt Mann, also durch der stirbt der durch der Golem Wenn er so ein harter Kerl ist, dann darf er ja mal ganz gerne gegen meinen harten Golem dann später kämpfen So Kann man eigentlich auch Screenshotten. hier? Ich hätte anderes gemacht Ich habe für sowas keine Zeit okay. Ihr war doch irgendwo Wolf, wenn Noch ich mich recht entsinne. saß doch auf einer Bank, oder nicht? Ist das Tatsache, da ist doch Wolf. Ich wusste es. Ich habe vielleicht einen Job für dich, dagegen. auf Bengars Hof. Lass hören. Der ich passt zum Minental mündet genau in Bengars Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den, den, den, den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Das wäre was. Wär was. Dann wäre ich wenigstens weg das das vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Gut, das macht 800 Goldmünzen. Stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast umsonst machen, aber für dich... Hm, willst mich verarschen? Ich, weiß doch nicht, ich denke darüber nach. Hä? Okay, aber lass mich nicht hängen. Ey, sag mir nicht, ich muss jetzt dem auch noch bezahlen. Mit 800 Gold, das ist ein bisschen viel. Er hat, hat auf die, die falschen Wollt Leute. Ja. Da kann man sich Was machst du? Wir bezahlen Gold. Ja. Ich habe vielleicht. Einen... Und ähm, hier ist dein Gold. Gut. Dann wollen wir mal den Biestern oh, auf ja, ja, die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Ja, adieu. Wie viel habe ich noch? 180. Alter. Ich frag mich, ob man, ähm, bevor ich ihn jetzt bevor ich ihn bezahlt hätte, ob man noch den Bauern hätte fragen können, ob der einen Geld gibt. Vielleicht kann ich das ja noch machen. 800 Gold, ey. Lecken mir doch die Falten, ey. Oh, was haben wir noch? Engrauns Ring müsste ich nochmal, ähm. Muss ich nochmal dem Typen geben. Äh, ein Topf. Wenn ich Tekla die Kräuter von heilern bringe. Tekla. Wo ist ein Tekla? Die ist auch hier irgendwo. Doch Was ist Elena dort? Das ist wo waren denn die Küchen hier? Ja Tekla. Tekla, wo bist du? Interesse an weiteren? Sicher? Ja, ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Danke. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Hat schon wer... Vor ein paar Nächten. Er hat es... Ah, ja, ja. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Alter, ich, ich wollte nur höflich sein. Der ja, Bulko, ich erinnere mich so ganz, ganz vage. Bulko, äh, ich meine, der sollte auf Schaf aufpassen, aber passt nicht so richtig auf Schaf auf oder beschützt sie nicht oder so. Ähm, dann müssen wir mal hier... Ich mich alle angucken. Dann muss ich mal kurz mit Lee quatschen. li li li li li und Gordon ist auch sogar hier. Hey, Gordon! Aber wo ist Lee? Wo ist denn Lee hin? Vielleicht ist da oben. Ist wahrscheinlich oben. Da ist Lee. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert sich nice. direkt hier hin zum Hof. Ja! Ich dachte, Super. du könntest sie vielleicht gebrauchen. Dankeschön. Na geht doch, ey. Jetzt haben wir auch schon den Teleport zu Ona. Super! Ganz Wegen ganz Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich habe so schon <lacht> genug Ärger. <lacht> Die wollen alle nichts davon wissen, ey. Was ist denn mit denen los? Ich das komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch, Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Die sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Ja, es interessiert einfach keinen Schwanz, was Pulko hier macht. Ist ja super. Na gut, ich habe es äh, versucht. Der Bauer Benga vermisst ein Feldarbeiter Pardos. Ja, das ist wahrscheinlich alles mit der Liebesgilde. hängt zusammen. Ähm, ich würde mal ganz gerne schlafen gehen. Warte. Es wird zu dunkel hier, man sieht gar nichts mehr. So. Ich ein Bett. gehen wir mal kurz ein bisschen schlafen. Mm, lecker. Lecker Schlaf. Mein Leibgericht. Ähm. Der ist gerannt, als ob ja selbst hinter ihm her wäre. Hm. Warum arbeitest du nicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Was? Was ist passiert? Naja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief: Das sind sie, packt sie. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Bennett? Weswegen wurde Bennett denn verhaftet? Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. Das war ein Unsinn. Ich war doch bei ihm. Warum gehst du nicht in die Stadt und klärst das Ganze auf? Die stecken mich doch direkt in den Bau. Als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon. Ona und die Stadt. Das muss dir ein böses Ende nehmen. Hm. Wie reagieren die Söldner hier auf dem Hof? Was die vorhaben, weiß ich natürlich nicht genau. Aber einige sind wirklich stinksauer. Kann ich verstehen. Wenn es nach denen geht, würden sie lieber heute als morgen die Stadt angreifen, um Bennett da rauszuholen. Sprich mal mit Lee. Vielleicht kannst du ja was unternehmen. Äh, vielleicht ja. Ich kann es ja mal versuchen. Hey, okay. da ist einiges passiert hier in der Zwischenzeit anscheinend. Cypher, nicht klauen. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werde vorreckt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. 200 Gold, nice. Zehn Gegenstände erhalten. Ey, cool. Dann habe ich diese Quest hier anscheinend auch schon mitgenommen. <lacht> cool. So, Torloff, habe ich bei dir noch eine Quest, die ich abgeben kann? Mir? Ich weiß du nicht mehr, was ich glauben soll. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen typen hier vorbeischleichen sehen? Ja, ja, oh ja. Hier sind die oh, Typen ja. nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem rechten sehen und legst die Kerle um. Banditenlager? Noch mehr Ärger kann ich nicht geben. Südliches Ende des Tals? Was? Gibt es etwa noch eins du oder du was? was? Hm. Ah, vielleicht kann ich da dann die Hinweise finden, wer weiß. Kommst du mit? Nee. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch wieder einiges zu tun, das freut mich. Hä? Wir müssen Lee hin? Er ist, glaube ich, im Konferenzsaal. man mal kurz hier. Screenshot, du. Oh, Gorn, da ist Licht. Hallo, Tisch. Da kann man sich nicht drauf du bist ins Kloster gegangen? <lacht> ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, seltener kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun. Oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute, aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Äh, alles klar. Das fällt dir aber früh auf, dass ich äh, ins Kloster gegangen bin. Ich bin ja nicht schon irgendwie vor, hab nicht schon vor zehn Folgen oder so mit dir gequatscht. Du Was ist als, mit Donner? Du war. hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht. einfach so. Als ob ich nicht schon genug Probleme mit meinen eigenen Leuten hätte. Jetzt kann ich mich auch noch um die Paladine kümmern. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Zum Glück sind wir nicht genug Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil. Willst du hierbleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt nicht. Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Notfalls kann ich ihr mit Laris äh, helfen? Kann ich dir bei äh, der Sache mit, mit Bennett? Bennett helfen? Hm. Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich gut tun. Idioten laufen hier weiß Inos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Alles klar. Wird gemacht. Und dann müssen wir nochmal mit Laris klatschen. Bei, äh, quatschen. <lacht> bei der Gelegenheit. Aber zuerst einmal, wenn ich schon hier bin, will ich jetzt auch ähm, diese Banditen endlich finden. Diese Banditen gehen mir so auf den Sack, ey. Weil sie einfach nirgendwo ja, so das zu das finden ist ist sind. Wieder, ja. So, südliches äh, irgendwas, hat er gesagt. Er ist gerannt, also ja selbst... Ey, Kurt. Brauchst du brauchst einen Nebenjob. Ich brauch einen Beschützer. Nein. Will er mich verarschen, ich soll jetzt alleine gegen diese fucking äh, Banditen dort kämpfen, oder was? Muss ich da hin? Ich weiß gar nicht. Nee, ich denke nicht, hier, hier ist ja gar keiner von diesen äh, Suchenden. nicht, dass ich hier richtig bin. Vielleicht hier hinten. Da ist doch eine Höhle. Aber oh, ich glaube, ich war auch schon dort drin, oder? Ich war nicht dort drin. Ich höre nämlich Goblins. Ne, hier war ich noch nicht. Links, rechts, rechts, links, links, links. Gletscherquarz, Goldfisch. Ja, okay. Hier war ich noch nicht. Dann räuchern wir mal die Höhle kurz aus. Ich denke, zwei Goblin-Skelette sollten reichen. Kugelblitz reingehauen. Ähm. So. Leute, drauf da. Easy. Hier sind noch mehr Truhen? Eine Stabkeule? Oh, eine Steintafel. Sauber. Lass mal sehen. Deine Tafel des Armbrustschützen. Ah. Ah. Super. Also, was mal, ich sollte mal vielleicht speichern. Bevor mir die ganzen Dietriche kaputt gehen. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ah. Rechts, links, rechts, rechts, rechts. Hä? Rechts, links, rechts, rechts, rechts links, rechts. So. Dietrich, wegen. Aber immer noch keine Hinweise auf die Banditen, leider. Links, rechts, rechts, links, links. Oh, knapp. So, übrigens, weil ich äh, in der letzten Folge früher aufgehört habe, werde ich jetzt natürlich, weil ich so fair bin, ähm, diese Folge etwas länger machen. Sagen wir so 25 Minuten als Kompensation äh, Jetzt ein bisschen schade, dass der Kugelblitz keine AOE-Attacke hat. Kein AOE-Effekt. So, hier geht es auch nochmal weiter. Hier war ich allerdings nicht. Niederes Skelett. Oh nein, hier war ich auf jeden Fall nicht. Warte. Erstmal Mana auffüllen. Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist es denn hier so gibt? Oh. das sollten reichen. Denke ich. Gegen ein niederes Skelett sollte reichen. So ist es da. Oh. Logo! Locker! Ach, daneben! Ach, daneben! <lacht> Die sind alle zu blöd, mich zu treffen. Oh, da ist noch ein Skelett. Goblin-Skelette sind da auch. Okay. Denk, ich denke, ich brauche gar keine D tests Die sind eh zu blöd, sie zu treffen. Ich mach das solo. Schon gut, schon gut. Ihr braucht gar nichts machen. Ist okay. Und noch ein Skelett, aber kein niederes. Dann gehe ich erstmal aufs Goblin-Skelett. Oh, die sind aber Hit. Skelett doch. Wie viel braucht der? Auch zwei Hits. Hey. Wo ist denn der jetzt gestorben? Das sind noch mehr Goblin Skelette. Drei an der Zahl, wenn ich das richtig lese hier. Zack. Zack. Und zack. Gibt auf jeden Fall gute Erfahrung hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist noch eine Höhle irgendwo. Nee, sieht nicht so aus. Okay, jetzt sind wir jetzt wieder bei diesem dieser kleine Kapelle... Kapelle? Oder was ist denn das hier? Eine Gruft? Ja. Jetzt bin ich aber schon wieder zu weit. Ich denke, ich bin in der falschen Richtung. Geh nochmal da hin. Ja, sie sind ja. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Es kommt ihm auf die Kraft. An. Also komme ja, ich nicht. Hinten muss gebrauchen. es doch irgendwas geben. Ich habe mir das schon gedacht. Fingern. Ja, das hat ja, das schon ja, da hinten ist doch was. Ich doch, was? Da ist Feuer. Und wo Feuer ist, sind auch. Oh, da ist ein Suchner. Nope, nope, nope, nope, Und wo Feuer ist, da sind auch Banditen nicht weit. Oder Menschen zumindest. Oh, fuck, Drachensnapper. Ah. Greifen die Drachensnapper zufällig den äh, Suchenden an? Wahrscheinlich hier nicht. Aber ich kann die Drachensnapper ins äh, Dorf leiten hier. Also auf dem Bauernhof, meine ich. Aber wenn ich sie nicht last hätte, dann kriege ich auch die Erfahrung dafür nicht. Das ist eigentlich auch scheiße. Nee, weißt du was? du halt drauf. Ich will die Erfahrung. Die geben nämlich ganz schön viel Erfahrung. Da muss ich die auch irgendwie umgehen. Ach, guck mal. Ist hier oben mit einem Weg. Da könnte man bestimmt hoch. Lalalala, lalalala, lalalala. Hier ist nichts. So, wen haben wir denn hier? Nigrom, Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt. Also, was willst du? Was machst du hier? Na, was so ein Holzfäller und Jäger ebenso macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa drei Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt, also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Die Trolle. Okay, ist einfach nur so ein random NPC. Was hast du denn hier so in deinem kleinen Zeltchen? <lacht> Erstmal die Truhe. Mann! Oh. Bergkristall ist in der Heilung Gold. Ja, nicht allzu gut ist. Leider. Leider, leider. So, was ist da? Ist da eine Höhle? Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Tev? Was ist das denn hier? Voll die Versammlung. Malak. Es ist Malak. Der Typ, der von, äh, von, von Benga weggelaufen ist. Okay. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Wir quatschen dann in der nächsten Folge mit dem Malak und gucken mal, was der so uns zu erzählen hat. Richtig geiler Cliffhanger. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.